Willkommen zur Digital Level Up License, der Checkliste für den Umgang mit deinem neuen mobilen Gerät. Mit Hilfe dieser Checkliste erwirbst du digitale Kompetenzen und kannst herausfinden, wie du dein Gerät bedienen kannst, welche Funktionen es hat, wie du mit Programmen und Apps gut lernen kannst und welche Regeln du einhalten musst. Hake deine erreichten Kompetenzen ab und komm so ins nächste Level. Bei manchen Aufgaben gibt es auch noch Extra-Badges und sogenannte Social-Badges zu gewinnen, wenn du schon so gut mit deinem Gerät umgehst, dass du auch anderen helfen kannst. Die drei Farben, die du immer wieder in den Checklisten findest, stehen für drei verschiedene Kompetenzen. Grün steht für die Bedienung deines Gerätes, Rot für Regeln und soziales Lernen und blau steht für alles, was mit Programmen und Apps zu tun hat. In der Checkliste sind Arbeitsblätter, Erklärvideos und Links zu interessanten Webseiten verlinkt, mit denen du in der Schule oder auch zu Hause arbeiten kannst. Hier ist ein Beispiel für ein Arbeitsblatt, bei dem du dir ein Video ansehen und danach Fragen beantworten musst. Du erreichst die Level Up License nach drei Levels und am Ende jedes Levels erhältst du eine Urkunde. Auf Level 1 lernst du zum Beispiel dein Gerät zu nutzen und zu schützen, Regeln einzuhalten, Inhalte im Netz zu suchen und Quellen anzugeben. Auf Level 2 lernst du Texte übersichtlich zu gestalten, Präsentationen zu erstellen, Apps für den Unterricht zu verwenden und die Lernplattform zu nutzen. Level 3 lernst du deine Daten abzusichern und zu verwalten, mit anderen online an Dokumenten zu arbeiten sowie Audios und Videos für Projekte zu erstellen. Unsere Level-Up-License hört bei Level 3 auf. Das bedeutet aber nicht, dass du dann schon alles über dein digitales Gerät weißt. Du wirst im Laufe der Jahre sicher noch viele weitere Levels im Umgang mit deinem Gerät erreichen und zahlreiche andere Kompetenzen erwerben. Aber jetzt einmal viel Spaß und Erfolg beim Erreichen der ersten drei Levels!